What is the state of the European Union after a year which featured terrorist attacks, waves of migrants, Brexit and rising nationalism? It depends on who you talk to of course, but to Jean-Claude Juncker, European Commission President making his state of the EU address to MEPs, there is a clutch of threats: social injustice, unemployment and populism among them. Ab auch oft entstehen Risse und Brüche. oft entsteht bequeme Fragmentierung dort. So anstrengende Union vonnöten wäre. Dies eröffnet dem galoppierenden Populismus Räume, in denen es kein Miteinander geben kann. Populismus löst keine Probleme, im Gegenteil, Populismus schafft Probleme. Him to the vote to leave the EU. Wir respektieren und bedauern zugleich die britische Entscheidung, aber die Europäische Union ist in ihrem Bestand nicht gefährdet. Wir wären froh, wenn uns das britische Austrittsgesuch möglichst bald erreichen würde. But he had this Zu dieser Neuordnung gehört, dass nur derjenige uneingeschränkten Zugang zum Binnenmarkt haben kann, der sich der Freizügigkeit der Personen und Arbeitnehmer verpflichtet fühlt. Es wird keinen Binnenmarkt à la carte geben können. Mr Juncker promised to boost the European Investment Fund supporting job-creating projects of SMEs and big players to 500 billion euros by 2020, and he urged closer military integration. L'Europe ne peut plus se permettre de dépendre de la seule puissance et capacités militaires de pays individuels. Nous devons ensemble prendre en charge la protection de nos intérêts. Much of it was well received by MEPs. The European Way of Life steht für die soziale Marktwirtschaft. Endlich faire Steuern für alle Firmen. Und deswegen auch von meiner Fraktion ein ausdrückliches Dankeschön, Jean-Claude Juncker und die zuständige Kommissarin, dass wir jetzt auch die Internetkonzerne, die schwerreichen Internetkonzerne, zum fairen Anteil bei den Steuern heranziehen. Danke dafür. Noi abbiamo un pericolo invisibile, quasi impalpabile. Questo pericolo si chiama paura. Per vincere la paura occorre intelligenza politica, determinazione e un grande cuore europeo. Not so for the British leader of the ECR. Today was billed as a relaunch, but sadly it's fundamentally the same mantra we've heard year after year. More military integration, more requests for money from member states, more debt for tomorrow's children to keep, to keep today's socialists happy This answer from the liberals our duty our responsibility is to make from brexit a success for europe we need european solutions and european capacities the fastest as possible europe is also the cure against the cancer of nationalism that we have today. das europäische haus muss wieder bewohnbar werden es muss für die menschen ...wohnbar werden für die Bürgerinnen und Bürger mit bezahlbaren Wohnungen, mit sicheren Jobs, mit nachhaltiger Entwicklung, mit sicherer Umwelt. All das gehört zusammen. Und a plea from the Greens for unity to leaders gathering this week in Slovakia to brainstorm a future without Britain. Es gibt so viele Quellen für Verunsicherung mit denen wir uns beschäftigen müssen. Das können wir nicht alleine schaffen. Von the far right, there were warnings of trouble ahead. It is clear there are no lessons that are going to be learned from Brexit. Uh, indeed, it was the usual recipe, more Europe, and in this particular case, of course more military Europe, a European army, a common defence. and it isn't going to change the rapid growth in opposition parties across the whole of Europe. En fait, le Brexit a brisé un tabbou. Die Britanniques beweisen, dass es möglich ist, aus der die Union zu ist, und besser ist, dass es Vorteil Die nur mensonges. Die nächsten Wochen sind crucial. Der the Post-Brexit-Summit in Bratislava, on Friday. Dann, die heads Regierungschefs später im Monat.